Mathewissen, Prüfungswissen kompakt. Willkommen zum neuen Format der Firma Lehren beraten vermitteln trat. Ich bin Paul, Ihr persönlicher Wissensmanager. Das heutige Thema lautet: Textaufgaben mit einer Unbekannten. Peter und Paul gewinnen zusammen 600 Euro. Peters Anteil ist doppelt so groß wie der von Paul. Wie viel Euro erhält Paul, wie viel Peter? Im ersten Schritt wird die Gleichung aufgestellt. Die Gleichung wird nach der unbekannten Größe umgestellt. Der Gewinnanteil von Paul beträgt 200 Euro. Der Gewinnanteil von Peter beträgt 400 Euro. Das war ein kurzer Einblick in das Thema, Textaufgaben mit einer Unbekannten. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten, vermitteln, trat.